Also wir, haben, wir haben drei Sachen. Wir haben den value ja. also wir, haben den wir haben den Sicherheitsrang und den Wachstumsrang. Ja. Wert. Sicherheit und Wachstum. Ja. Und damit wir jetzt rausfinden können, also ein bisschen herausfinden, wäre es überall gut. Haben wir nochmal konsolidiert und einen kombinierten Rang gemacht. Mhm. Dann geht es schauen. Ja, wenn ich jetzt den Value-Wachstum und Sicherheitsrang anschaue und das wieder vergleichen mit anderen Peers wer hat den besten Durchschnitt und der hat dann 100 Punkte im kombinierten Rang. Stell dir vor, dass relativ komplexe Rechnungen dahinter sind. Oder? Also irgendwie musst du das gewichten, oder ist einfach der Value-Rang, der Wachstums-Rang und, und ähm, der Sicherheits-Rang, wo du einfach eins zu eins kombinierst. Also, Stell mir vor, das ist wahrscheinlich das, was man den ganzen Tag macht. Oder, ja, genau. oder die Entwicklung gemacht ja. hat. Ja. Also es gibt Möglichkeiten, das zu gewichten. Man muss sich dann immer gut überlegen, warum. Und wir haben überprüft, wie wir das machen Das ist, das ist sicher einer unserer grossen Beiträge. Dass wir uns im Prinzip uns überlegt haben, wie können wir die Kennzahlen zusammenfügen zu einem Gesamtrang am Schluss. Also unter Gesamtrenn. Die drei Untergesamtrang Wachstum, Value und Sicherheit. Und dann der, und dann der ganze Gesamtrang kombiniert. Also das machen unsere Maschinen. Und du hast recht, die rechnen. Also die rechnen dann Stunden, wenn man die an diesen Zahlen ja. ja, weil es kommen doch von 10'000 Firmen kommen pro Firma vielleicht etwa 20 Datenpunkte. Rein. Das heisst, du hast 200'000 Datenpunkte, die ja. man muss zu 200'000 Datenpunkten im Vorjahr vergleichen muss. Und das untereinander. Oder? Ja. Jede Firma hat ihre, ihre Peers, ihre Dutzenden von Peers, die man immer wieder gegen die vergleicht Und es braucht einfach wahnsinnig viel Rechnungskapazität. Das Resultat ist dann aber ein guter Indikator, wie gut sind die finanziellen Kennzahlen, die wir gemessen haben. Genau, die finanziellen. Die, das ist ja. noch wichtig. Ja, wir, wir, wir messen eigentlich nur die finanzielle Seite, oder? Das ist nicht die Qualität der Firma insgesamt eigentlich abbilden, sondern eben die finanzielle Qualität. Die ja. Sind, ja. ja, das ist noch wichtig. Also wir können nur die finanziellen Sachen abbilden. Ja.